hallo, ganz herzlich willkommen im neuen Video und wir sind immer noch im Sommer und wir sind immer noch im Gras-Thema. Letzte Woche haben wir hier diesen schönen Gras-Sommerkorb gemacht, da mache ich nochmal den Videolink dazu rein und Gras bleibt auch unser Thema weiter, gepaart mit schönen Drähten. Aber dazu gibt es jetzt ein tolles Video mit einem Grasherz, mit einem ganz tollen rosa Draht. ich seit Februar 2019 Videos mache, gibt es natürlich schon einige ganz tolle Videos mit Herzen und um die zu sehen müsst, müsst ihr unter Videos die Suchfunktion die Lupe nehmen, dann Herz eingeben als Suchbegriff und nee nicht auf den Pfeil drücken, das habe ich jetzt ziemlich falsch gemacht, sondern ja, nochmal eintragen Herz und dann die Enter-Taste drücken. Und dann kommt man, das sind jetzt drei ganz tolle Videos, ähm, die schönsten, ein Herz aus Draht zum selber wickeln und ah, ich habe hier wunderschöne Herzen schon gemacht und äh, gehe jetzt mal und äh, zeige euch natürlich auch nochmal die Videolinks, ja, noch nochmal in die drei schönsten Herzvideos. Also hier gab es zum Beispiel, da habe ich die Videos noch im Laden gedreht, habe mich vor meinen Blumentisch gesetzt und habe ein ganz äh, tolles, haltbares Herz aus Heu gemacht. Hier sieht man auch das äh, Feintuning, wie, wie ich wieder dieses schöne Herz schneide und ja, wie auch wieder diese wunderschöne Herzform betont wird. Des Weiteren habe ich ein Herz aus Draht gemacht, mit Wickeldraht, da mache ich auch wieder den Videolink rein und erkläre das im Detail. Und dann gibt es noch ein ganz tolles Herz aus Buchs, das ich in einem Riesenformat fürs Schaufenster gemacht habe. Aber was natürlich auch in jedem Format, ob egal ob groß oder klein geht. Und wie das genau gemacht wird, das erzähle ich auch im Video mit dem Link, den zeige ich euch natürlich auch Schritt für Schritt erklärt. Und hier sieht man auch die kleine Version, die ich dann in dem Video zeige. Und das ist auch ein wunderschönes Geschenk, so ein Buchsherz. Und also es gibt noch viel mehr Videos, aber das sind jetzt die wichtigsten Herzvideos. So, ich habe wieder tolle, tolle Gräser äh, bekommen, geerntet. Und wichtig ist also bei den Gräsern für ein Herz. Die sind jetzt also hier alle schön breit, ja. Ähm, die sind aber nicht so furchtbar lang. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil wenn die jetzt so riesig lang wären, dann würde ich, würd ich mich ziemlich schwer tun, ein Herz daraus zu machen. Und ich habe auch einen schönen Draht. Ich habe zuerst überlegt, so hm, pink oder rosa. Naja, ich habe mich jetzt mal für rosa entschieden und äh, kann eventuell ja noch kleine rosa Blütchen drauf machen. Ja, und ein Herz aus Gras, das wird jetzt also in, das wird in zwei Teilen gewickelt. Interessanterweise. Ich fange jetzt mal an, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen lustig aus. Ja, ich mache jetzt einfach hier mal so einen schönen Graspropfen. Sprechen Sie in dieses Mikrofon? Nein, das gibt jetzt also hier unseren, einen Tropfen. Ja, weil so ein Herz. Und dann nehme ich mein, mein Draht, also ich habe jetzt hier also einen rosa Basteldraht, ja, sondern der also nicht, so, nicht so dick ist, nicht so, äh, nicht so groß. Mit dem kann ich das Röllchen kann ich super in der Hand halten und kann dann wickeln. Und ich versuche aus diesem, aus diesem Grasbüschel einen Tropfen, der oben rund ist, und unten möchte ich das so zusammenwickeln, ja? versuche da also einen Tropfen draus zu wickeln. Und muss also schon ein bisschen rundum arbeiten, dass das auch, dass das auch dieses Format annimmt. Gut ist auch, wenn man, wenn man schön, ja, wenn man viele Wicklungen macht, ist es natürlich besser, weil aus Gras wird irgendwann auch Heu und Heu fängt an zu bröseln und deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn man, wenn man dann oft wickelt, ja, oder viel wickelt, das ist eigentlich ganz gut und ich glaube, das nimmt jetzt schon so langsam die Tropfenform an, die zwei mache ich mal raus, sonst müsste ich so lange wieder weiter wickeln, so. Ja, könnte fast ein bisschen dicker sein, aber ich glaube, ich glaube, das ist okay. Und wenn ich das alles jetzt, wenn ich da jetzt genügend gewickelt habe, dann gehe ich wieder her, mache mit dem Draht eine Schlinge, gehe mit der, mit der Drahtspule in die Richtung, aus der ich kam und kann von der anderen Seite, habe wieder zwei Enden und verdrehe diesen Draht. So, dann schneide ich das erstmal ab und kann diesen Tropfen, diesen einen Tropfen kann ich auch schon mal ein bisschen frisieren. Ich lasse die längeren die längeren Grashalme unten, die lasse ich mal stehen. Mit denen haben wir noch ein bisschen was vor. Das ist also jetzt Absicht, dass ich die nicht abschneide. So, genau, das ist jetzt schon mal naja, man könnte vielleicht ein bisschen ahnen, was ich damit vorhabe. Ich weiß es nicht. Aber ich mache jetzt einfach nochmal einen zweiten Tropfen. Und mal von der Vorgehensweise her. Ich nehme so ein Büschel Gras, knüpfe den einfach so zusammen. Ja, so ein bisschen, sieht so ein bisschen wild aus. Und habe dann so einen Knuppel. Und nach unten, mal schön, da kann man den ganzen Tisch aufräumen. <lacht> Super. So, nach unten sind dann einfach nochmal so, ja, das sind die Grashalme nach unten lasse ich die so wegstruppeln. Aber wichtig ist einfach, dass es das so schön geknüllt wird. So, manchmal streikt auch der Draht mal kurz, aber dann wickelt er wieder weiter. Also der Draht liegt so locker in, mein, in meiner Hand und den kann ich dann sehr, sehr gut abwickeln. So, versucht auch oben drüber äh, zu gehen, ja, von der Wicklung her. Also man kann ruhig auch mal die die Richtung ändern, so dass man auch kreuz und quer eine schöne Wicklung auch erreicht. Und so, und nach unten wird es natürlich wieder schmäler, wie bei dem anderen. Und geht eigentlich relativ flott, gell? So, gehe ich noch mal hier drüber, geht relativ flott, dass man dann eigentlich so einen Tropfen hat. So, und dann kann ich das, mache ich die Drähte wieder zu, wie gehabt. Ich habe jetzt extra die zweite Hälfte ein bisschen schneller gemacht. Soll ja, soll ja nicht langweilig sein. Und man kann vielleicht so langsam erahnen, was ich vorhabe. Aber vorher wird noch mal ein bisschen, wird nochmal ordentlich, ja, das struppelige Grün weggemacht. Da geht es erst nochmal zum Friseur für unser unseren tropfen so und mein plan mit diesen tropfen das ist aus zwei tropfen ergibt sich ein herz und das schöne ist wenn man jetzt wenn man das nicht aus den tropfen wickelt dann bekommt man auch nicht dieses dekolleté ja das funktioniert irgendwie wenn man es in einem stück wickelt dann bekommt es nie diesen dieses diese wunderschöne form wie wenn ich das aus den Tropfen mache. Jetzt ist es aber noch äh, diese, ja, jetzt hätte ich natürlich hier so eine Rinne. Und damit diese Rinne, damit ich das nicht habe, mache ich das jetzt noch so ein bisschen bauchig, das Ganze. Ich nehme einfach noch ein Büschel Gras, halte das auf dieses Herz drauf. Jetzt ist es ein Herz mittlerweile. So, und dann wickle ich einfach dieses Büschel Gras nochmal hier drauf. Und dann muss ich natürlich, um das Ganze zu fixieren, muss ich nochmal. So. Ähm, ja, muss ich nochmal äh, das. <lacht> genau, muss ich noch mal mit dem Draht hier das Gras festwickeln. Und ähm, was, was ich vor allem auch beachte, ist, dass ich immer wieder. Genau, also ich muss auch von vorne zeigen, dass ich immer wieder in, in diesem Dekolleté auch festwickel und das, so, dass ich dieses, dieses Bäuchlein quasi hier drauf wickel ja. und, und immer wieder auch gucken, wirklich, dass die dass die Mulde auch da ist von dem Herz. Jetzt gibt es natürlich noch mal so einen kleinen Gimmick, den ich immer ganz toll finde. Ich bin ja ein Fan von. Von so lockeren Formen, wenn die so schön ausschweifen. Und ich nehme jetzt einen, ich nehme jetzt ein Stück 2 mm Alu-Draht, nehme ich. Und ich schiebe diesen Draht einfach hier in das Herz rein. So, und der ist jetzt, äh, und seht ihr, der, ist, der endet fast mit den letzten Gräsern. So, wickle, wickle den Draht mit fest. Und da kann ich ruhig noch mal ein paar schöne Gräser, ein paar schöne Gräser reinmachen. So, wenn ich die dran setze, dann, dann setze ich die einfach hier unten mit dran. So, ich suche muss noch mal ganz kurz ein schönes Büchelchen Gras suchen ein hübsches ende so, genau so stelle ich mir das vor so man kann es schon fast erahnen wenn man meine letzten videos gesehen hat was ich wieder vorhabe damit so, machen wir mal ein bisschen den tisch sauber schneiden schneiden was weg So, ich wickle dann noch mal den Rest hier fest und fixiere wie so oft meinen Draht mit meinen zwei Schlaufen. So, und das Herz hat jetzt also eine Rückseite und eine Vorderseite. Erstmal den Draht wieder fixieren schön. So, mein Herz hat eine Rückseite, und eine Vorderseite. Und es wird auch noch, die Feinheiten werden natürlich noch geschnitten. So. Das ist jetzt, und so ein Herz ist, also entweder eine schöne Freundschaftsgeste oder auch eine wunderschöne Tischdeko, zum Beispiel für Stehtische, für eine, für eine Hochzeit. Ja, also einfach... Man kann, auch, man kann auch dann noch diesen Ausschweif ein bisschen lustig biegen. Ja. So, die Gräser rausmachen. Ja, da kann man auch ein bisschen biegen. Und wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel bei einer Hochzeit, man hat dann Stehtische und man legt einfach nur dieses Herz auf so einen Tisch rein oder macht es auch am Tisch entlang einfach nur einfach nur als Tischdeko ist das eine, eine wunderschöne Sache und wenn man dieses Herz noch ein bisschen dekorieren will kann man zum Beispiel auch die Blüten einer Kalanchoe Kalanchoe ist eine sehr schöne sehr haltbare äh, Topfpflanze ich gehe jetzt einfach her und ähm, bin so frei und klaue mir einfach ein paar Blüten Ich habe auch den Heißkleber angemacht ähm, und diese kleinen Kalanchoe-Blütchen. ja, Die sind also sehr, sehr schön. Wir, nehm, wir benutzen die auch gern für die äh, Kopfkränzchen bei, bei Kommunionen oder Konfirmationen. Und dann kann man diese, diese kleinen Blütchen... Oh, Moment. Lebesticks, sind natürlich auch vonnöten. Äh, so, da war keine Munition drin. Man kann diese kleinen Blütchen einfach in dieses Herz noch mit reinkleben, das ist jetzt ein bisschen, bisschen Fisselarbeit, weil ich brauche natürlich nur die kleinen Blüten und klar haben die dann keine Wasserversorgung und sind die später kaputt, ja, aber zum einen trocknen die tatsächlich auch sehr schön ein und es geht ja jetzt auch um eine Deko für einen besonderen Tag oder für ein schönes, schönes Geschenk, eine Deko für eine Hochzeit, für eine, für eine Kommunion, ein Geschenk, also eine, eine Dekoration, die muss nicht ewig halten, eine Dekoration muss an dem, Tag, an dem jeweiligen Tag einfach schön aussehen. Und hier kann man jetzt also auch erahnen, wie schön man mit kleinen Blumen äh, diese, dieses Herz auch dekorieren kann und wie hübsch das dann aussieht. Ja, also es ist toll, was man alles mit so mit Gras, das so unscheinbar aussieht, machen kann und gestalten kann. Und ich habe jetzt natürlich auch die Blütchen passend zu dem Draht gewählt. Und es lässt sich auch x-beliebig mit anderen äh, Blumen mit anderen Farben gestalten. Sehr schön maritim lässt zum Beispiel auch dieser türkise Draht, ja, der wäre auch toll. Und man kann dann Muscheln drauf kleben. Ähm, also ganz, ganz, ganz viele Ideen, die es dazu äh, gibt und mit, in denen dann man das machen kann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß auf der Wiese, bei der Suche nach diesen tollen Drähten und äh, Nein, der Suche nach den Gräsern und bei äh, der Verwendung von diesen schönen Drähten, die ihr ja alle bei Floristik24 bekommt. Und ich sage jetzt einfach, freue mich, dass ihr dabei wart beim Video und schaut meine anderen Videos. Es äh, gibt immer, immer wieder viele Videos und es sind alles Evergreen, weil die Jahreszeiten wiederholen sich und man kann immer zu den Jahreszeiten auch so schöne Sachen machen. Und ich sage einfach bis bald, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!